Recht haben oder richten? Das ist hier die Frage. Ob es nützlicher für das eigene Wohlbefinden ist, die ungerechtfertigten Vorwürfe des wütenden Partners zurückzuschleudern oder sich auf das Richten der Beziehung zu konzentrieren. Bitte entschuldigen Sie, dass ich die berühmte Shakespeare-Frage etwas abgewandelt habe. Aber tatsächlich ist das die Frage, die oftmals das Sein oder Nichtsein einer Beziehung entscheidet. Bitte denken Sie jetzt an den letzten Streit mit Ihrem Partner zurück. Äh, ja bitte? Ach, Sie hatten noch nie einen Streit mit Ihrem Partner in den sechs Monaten, die Sie zusammen sind? Gut, dann hören Sie einfach zu und Sie werden einen Tipp erfahren, nur für den Fall, dass tatsächlich mal Sie und Ihr Partner die Welt unterschiedlich sehen sollten. Jetzt zu Ihnen anderen, die sich unter einem Streit mit dem Partner schon etwas vorstellen können, habe ich eine Frage. Bei Ihrem letzten Streit hatte Ihr Pater doch Unrecht und Sie waren im Recht. War doch so. Ist das nicht toll, wie ich das erraten habe? Sie haben ihm versucht klarzumachen, wie Unrecht er hat und er hat einfach nicht einsehen wollen, dass er falsch liegt, nicht wahr? Irgendwann mussten Sie aufhören, weil einer von Ihnen aus dem Haus musste, weil es spät war oder sonst ein natürlicher Zwang bestand, den Streit zu beenden. Oder zumindest zu pausieren. Wenn Sie jetzt eine weitere Stunde Zeit bekommen hätten, herauszufinden, wer in der Sache recht hat, wären Sie dann zu einem Ergebnis gekommen? Hätte Ihr Partner nach einer weiteren Stunde gesagt, stimmt eigentlich, du hast recht. Oder hätte es noch 10 oder 100 Stunden gebraucht für seine Einsicht? Oder wäre auch die längste Zeit nicht ausreichend? Ja, ich sehe ihr trauriges Nicken. Und jetzt habe ich eine schlechte und eine gute Nachricht für Sie. Tatsächlich hilft bei der Entscheidung, wer Recht hat, keine auch noch so lange Verlängerung für eine Nachspielzeit, um zu einem befriedigenden Ergebnis zu kommen. Jetzt zur guten Nachricht. Es gibt eine Möglichkeit die Streitzeit dramatisch zu kürzen. Statt danach zu streben Recht zu haben, lieber danach zu streben den Riss in der Beziehung zu richten. Also herauszufinden, wie machen wir es in Zukunft, dass wir beide damit glücklich werden. Es also aushalten, dass die Rechtsfrage nicht geklärt ist und sich auf das Richten der aktuellen Beziehungsstörung zu konzentrieren, indem man einen gemeinsamen Umgang mit dem Thema für die Zukunft plant. Sie meint, das geht doch nicht, wenn wir nicht erst einmal geklärt haben, wer nun mit seinem Verhalten in der Vergangenheit richtig lag und wer nicht. Ja, ich glaube Ihnen, dass, dass das sich so anfühlt, aber ich habe eine andere Erfahrung gemacht. Wenn beide Partner ganz sicher sind, mein Partner möchte nicht nur, dass es ihm, sondern auch mir gut geht, dann gehen Sie und Ihr Partner ganz anders mit der Frage nach dem Recht haben um. Äh, fragen Sie doch am besten die Verliebten, die am Anfang sich fast ausklinken wollten vom Video, weil sie genau in dieser kreativen Weise miteinander Unterschiede nutzen, um zu neuen Ideen zu kommen und Sie die Unterschiede in Ihrer Sichtweise gar nicht als Streit sehen. Und ich habe gleich noch eine gute Nachricht für Sie. Es gibt eine unkomplizierte Technik, wie auch Sie, sowie Tausende vor Ihnen, diese streitreduzierende Haltung entwickeln können. Ja, alles weitere auf meiner couplecoaching.de Internetseite.